Ja, wie schon erwähnt, mein Name ist Marcel Duda, ich bin momentan Sprecher der Grünen Jugend Niedersachsen und freue mich hier unsere Position zum geplanten Rücknahmeabkommen zwischen der EU und Afghanistan darstellen zu dürfen. Bevor ich mit meiner inhaltlichen Rede beginne, möchte ich mich hier zunächst herzlich bei der Jugendkulturorganisation Hannover für die Organisation dieser Kundgebung bedanken. Des Weiteren gilt mein Dank auch allen, die hier heute erschienen sind, um für eine menschenwürdige Asylpolitik zu demonstrieren. Wieso haben wir uns hier heute zusammengefunden? Die Pläne, ein Rücknahmeabkommen mit Afghanistan zu unterzeichnen, sind vor etwa zwei Wochen an die Öffentlichkeit gelangt. Ein solches Abkommen hätte zur Folge, dass sich die afghanische Regierung verpflichtet, abgelehnte AsylbewerberInnen aus der EU bei sich aufzunehmen. Somit wäre Abschiebungen Abschiebung nach Afghanistan. Wie sie seit Jahren bis auf einige Einzelfälle faktisch ausgesetzt sind, wieder in größerer Anzahl möglich. Eine solche Entwicklung muss aus Sicht der grünen Jugend unbedingt verhindert werden. Die Europäische Union steht gegenüber der Situation in Afghanistan in einer besonderen Verantwortung. Am 7. Oktober 2001 begann nämlich der Militäreinsatz Operation Enduring Freedom, an dem auch europäische Truppen maßgeblich beteiligt waren. Der Krieg gegen die Taliban und Al-Qaida sowie die anschließende Stabilisierungsmission prägten die Entwicklung Afghanistans seit 2001 maßgeblich und beeinflussen den Zustand des afghanischen Staates noch heute entscheidend. Wer sich in ein derart umfangreiches militärisches Engagement begibt, das alleine Deutschland bis heute fast 10 Milliarden Euro gekostet hat, übernimmt damit die Verantwortung für die Zivilbevölkerung in der Region. Dass die europäischen Staaten und insbesondere Deutschland nun versuchen, diese historische Verantwortung im Flüchtlingsbereich abzustreiten, ist inakzeptabel. Wer in einem Krieg teilnimmt, muss auch an die Folgen denken und für sie gerade stehen. Die Folgen der Situation in Afghanistan sind auch in Deutschland sehr sichtbar. Seit Beginn des Konfliktes suchen immer mehr Menschen aus Afghanistan hier Schutz. So stammen dieses Jahr ca. 6% aller Erstanträge auf Asyl in Deutschland von Menschen, die aus Afghanistan geflohen sind. Damit ist Afghanistan momentan nach Syrien, Albanien und dem Kosovo das vierthäufigste Fluchtland von Asylsuchenden in Deutschland. Dass selbst die deutschen Asylbehörden, die sonst nicht gerade wohlwollend mit Schutzsuchenden umgehen, Zwei Drittel der Anträge aus Afghanistan annehmen, zeigt, wie sich die Sicherheitslage in Afghanistan darstellt. Sie ist desaströs. Das kann selbst der deutsche Staat nicht verleugnen. Abschiebungen in das Land sind also häufig Abschiebungen in den Tod. Sie müssen sofort gestoppt werden. Komplett und ohne Wenn und Aber. Wir haben uns als Gründigung Niedersachsen ausgiebig mit den Themen Migration und Flucht beschäftigt. Dabei sind wir immer wieder zum Ergebnis gekommen, dass die Einschränkung der Bewegungsfreiheit von Menschen aufgrund von willkürlich gezogenen Grenzen unmenschlich ist. Wir träumen von einer Welt ohne Grenzen Nationalstaaten, in der alle Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer politischen Meinung oder ihrer sexuellen Identität, ihr Glück finden können. Jede Abschiebung widerspricht dieser Vorstellung einer offenen Weltgesellschaft und wird von uns aus Scherste bekämpft werden. Schon allein vor diesem Hintergrund lehnen wir Abschiebungen nach Afghanistan generell ab. Doch auch für Menschen, die unsere migrationspolitische Vision nicht teilen, gibt es mehr als genug Gründe, Abschiebungen nach Afghanistan zu widersprechen. Der einfachste und schwerwiegendste Grund ist die fehlende Sicherheit in Afghanistan. Die kriegerischen Auseinandersetzungen im Land sind nämlich keineswegs vorbei, nur weil sie aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden sind. Im Gegenteil ist die Situation heute vielleicht unübersichtlicher und gefährlicher denn je. Die altbekannten Konfliktparteien Taliban, Al-Qaida, dem immer noch schwachen afghanischen Staat und den stark reduzierten Truppen der internationalen Gemeinschaft ist zuletzt auch der IS in den Krieg eingestiegen. Insgesamt scheinen radikal-islamistische Kräfte in Afghanistan wieder am Boden zu gewinnen. Diese neue Lage macht sich in gestiegenen Flucht- und Opferzahlen bemerkbar. So ist allein die Anzahl der zivilen Todesopfer im Krieg in der ersten Jahreshälfte auf über 1.500 Menschen angestiegen. Wie die Bundesregierung in dieser Umgebung einen sicheren Aufenthalt der ein Drittel nicht anerkannten Flüchtlinge, die sie in Zukunft wieder abschieben will, sicherstellen soll, konnte sie bislang noch nicht darlegen. Offensichtlich ist es ihr egal, was mit den abgeschobenen Menschen passiert. Hauptsache raus aus Deutschland, das ist die Devise. Spätestens bei dieser Erkenntnis müssten alle Menschen, die auch nur ein Fünkchen Mitgefühl besitzen, gegen das Rücknahmeabkommen aufbegehren. Leider wird der große zivilgesellschaftliche Aufschrei wahrscheinlich ausbleiben. Die deutsche Gesellschaft hat die im Sommer so oft beschworene Willkommenskultur nicht eingelöst. Fast täglich brennen Notunterkünfte für Flüchtlinge. Fast täglich sind Geflüchtete Gewalt durch den rassistischen Mob ausgesetzt. Anstatt sich dieser beängstigenden Umstimmung entgegenzustellen, nimmt die Politik bis in die höchsten Ebenen den irrationalen Wut der Straße unkritisch auf. Nur so ist zu erklären, wie die Herbst-Asylrechtsverschärfungen seit den 90er Jahren ohne große Kritik im Schnellverfahren durchgebracht werden konnten. Nur so ist zu erklären, dass selbst nach dem Asylkompromiss jeden Tag neue populistische Forderungen nach diskriminierenden Maßnahmen durchs Dorf getrieben werden. Das Rücknahmeabkommen mit Afghanistan schließt nahtlos an an eine Politik, die auch schon die Staaten des Westbalkans, in denen Roma und sexuelle Minderheiten schärfster Verfolgung und Unterdrückung ausgesetzt sind, zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt hat. Abschiebungen sind Afg nach Afghanistan sind also lediglich die Fortführung einer Politik, die ihren humanitären Anspruch längst über Bord geworfen hat. Einer Politik, die den angeblichen Volkswillen rechter Hetzer über grundlegende Werte der Menschlichkeit setzt. Diese Politik gibt es mit allen Mitteln zu bekämpfen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir hier stehen und sagen, kein Schritt weiter. Damit soll es dann erstmal genug sein mit der ernüchternden Situationsanalyse. Jetzt ist es an der Zeit, nach vorne zu schauen und die Hoffnung nicht zu verlieren. Im Gegensatz zu den 90er Jahren haben wir heute in Deutschland eine große Gruppe von Menschen, die Geflüchteten mit praktischer Hilfe zur Seite stehen. Für die weitere gesellschaftliche Debatte wird es entscheidend sein, diese Menschen zu politisieren und zu mobilisieren. Es ist höchste Zeit, dass die Menschenmengen, die sich freiwillig zur Essensausgabe in Unterkünften oder zur Hausaufgabenhilfe für Flüchtlingskinder melden, auch auf Demonstrationen wie der heutigen erscheinen. Wenn wir das Potenzial, das sich uns hier bietet, nutzen können, können wir auch die deutsche Asylpolitik ändern. Der heutige Nachmittag ist ein großer Schritt in die richtige Richtung. Deswegen möchte ich an dieser Stelle noch bei allen danken, die zu dieser Kundgebung erschienen sind und mit einem Satz schließen, der nichts an Aktualität verloren hat und unsere Bewegung noch lange begleiten wird. Kein Mensch ist illegal, bleibe Recht überall. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.